Hallo, das roto werter geht jetzt weiter. Ja, ich habe jetzt den hier angeschlossen. Das ist normalerweise, ich glaube, steht auf dem Leistungsschild. Kann das irgendjemand sehen? 180 Watt, ne? 0,18 kW Leistungsaufnahme. Und ihr könnt mir jetzt ruhig glauben. Der zieht bei mir nur 40 Watt. Habt mir ne aber allerdings noch nicht unter Volllast laufen lassen. Ne? So, jetzt habe ich mir den passenden Generator rausgesucht, weil ich mitbekommen habe, wenn man da einen Drehstrommotor als Generator laufen lassen möchte, ne, so ein Käfigläufer, dann sollte man ihn ein bisschen über seine Nenndrehzahl bringen. Hm. Ja, und ohne Frequenzumrichter wird es bei mir hier so erstmal nichts. Deshalb habe ich mir gedacht, gut, nimmst du doch einen permanent erregten Generator. Ja, und sitzt hier rum, ne? habe meine Schaltung abgebastelt und auf einmal rauscht es. Und ich dachte, hä, ne, alles komplett ruhig heute mal. Aber es hat trotzdem gerauscht. Ich habe eine ganze Zeit gebraucht, um rauszukriegen, wo es herkommt. Ausgeschalten. Ne? Hier steckt es zwar drin, aber hier ist ausgeschalten. Auch wenn ich das jetzt reinstecke, hier geht nichts an. Ne? Aber Hört ihr das? Irgendwas geht hier drin los. Ha. Nur über Erde. Mal Erde abmachen. Erde ist weg. Erde ran. Ah ja, das Rätsel ist jetzt zumindest gelöst. Selbst wenn man den hier reinstöpselt und ausgeschalten ist, haben wir trotzdem unser liebes Potenzial von 230 Volt. Das ist jetzt das Kabel, was jetzt direkt hier unten in den Stecker reingeht. Und ich messe jetzt... Ja, ich habe keine Ahnung, ob das eigentlich die Phase wäre oder der Null. Jedenfalls wird der Schalter wahrscheinlich nur eine Phase wegschalten. Die andere wird durchgeleitet werden. Und dann haben wir auf beiden 230 Volt. Das war der eine. Jetzt der andere und auch von dem anderen. Ne? Da gegen Erde haben wir unser Potenzial von den 230 Volt. Ja, aber schon mal äh, trotzdem verblüffend. <lacht> Das, wenn wir das jetzt hier anschließen, ne? Upsal, was war das denn? Da hat sich wohl der Kondensator entladen. War naja, schön schwingt er jetzt auch wieder. Jawohl, er schwingt wieder. Hört das ganz leise? Hm, naja. Ausgeschalten im Stecker. Jetzt haben wir hier noch eine Stufe ran gebastelt. Und da kommen ein Haufen Windungen raus. Ich habe die alle einzeln mal über Gleichrichterbrücken auf so einen Elko gehauen. Ähm, bei den dünnen Treten bekomme ich jetzt bei 900 Umdrehungen ungefähr 14 Volt raus. Da habe ich jetzt den Motor angeschlossen, ich glaube der ist für 12 Volt oder für 24 Volt, 6000 Umdrehungen, das kann man noch erkennen da drauf. Und hier an den dicken Wicklungen, da habe ich bei 900 Umdrehungen so um die 8, 9 Volt gemessen. Deshalb hier auch noch einen 16 Volt Kondensator und lasse hier unten damit mein, das war übrigens mein aller allererster oder einer der ersten Elektromotoren, die ich als Kind schon auseinander gebastelt habe. Das ist nach einem Original-Bauklötzchen von damals drauf. Ja, da findet jetzt auch endlich wieder seine ähm, Daseinsberechtigung nach fast 30 Jahren. Naja, sagen wir 25 Jahre. Ganz so lange ist es nicht her. Ne? weil wir nicht übertreiben. Jo. Angetrieben wird unser System jetzt mit diesem Motor hier. Ihr seht da auf dem Leistungsschild. Ne? 0,18 kW. Das heißt 180 Watt. Ne? Sollte er ziehen. Hm. roto anschaltung also hm. Steinmetz-Schaltung ganz normal dran ich habe mal hier einen äh, 5 Mikrofarad Kondensator genommen und der rennt schon so nicht schlecht Pumsteinern frei, Pumsteinern frei die hier drehen sich im Ast ja. ordentlich kraft ja genauso wie mit dem hier Aha, kann man mit der hand schlecht anhalten also zieht ordentlich durch am eingang ging nichts runter und mit der stromaufnahme ist wir bei hier seht ihr das ne? pendelt so zwischen 34 watt und ein paar 40 watt hin und her oh, kann sich schon sehen lassen meiner meinung nach oder? und dabei habe ich noch nicht einmal den richtig perfekten Kondensator rausgefunden. Haha! <lacht> schön. Schön, schön. Hm. Ja, das sind jetzt erstmal wieder vorläufig die Stops. Jetzt komme ich erstmal nochmal weiter, weil, ja, so wie es aussieht, bräuchte ich jetzt einen kleinen niedlichen Frequenzumrichter hierfür. Ja. Also so einer bis 250 Watt wird er auf alle Fälle reichen, denke ich. Äh, da kann man entweder dann den mit Frequenzumrichter ansteuern und kann den leicht über seine Nenndrehzahl bringen. Wie gesagt, das ist ein 900 Umdrehungen äh, Asynchronmotor. Ne? Und wenn man den leicht über Nenndrehzahl bringt, kann man die Kondensatoren, wenn man die dann hier in äh, Reihe oder Stern anschließt, je nachdem wie man halt lustig ist, aufschwingen, sodass man da richtig Leistung rausholen kann. Ne? Ja, aber ja, wenn ich natürlich über deine Enddrehzahl bin, der macht jetzt hier 1400 Umdrehungen, ja, dann sieht das nicht ganz so gut aus. Können wir stoppen? Ja, wenn ich jetzt immer noch so hier bei 8, 9 Volt, oben war ich ja schon mal bei 15 Volt. Aber trotzdem sind wir hier weit über der nemtree Nicht leicht drüber, sondern weit drüber. Und da wird es nicht so richtig mit aufschwingen, so wie es aussieht. Ich habe jetzt vier identische Kondensatoren dran. erstmal ausmachen. Gut. 35 Watt hat es jetzt übrigens gezogen, aber jetzt sind wir wieder mit dem hier gefahren. Da muss ich auch nochmal gucken, ob ich die perfekten Kondensatoren finde. Ich fahre jetzt hier, die haben insgesamt zwei Mikrofarad. Dieser Pack. Ähm, ist aber wurscht, ob ich den ne, 0,65 oder 0,70 hat ungefähr einer. Äh, ob ich den dann mit zwei oder mit einem betreibe, da tut sich hier unten nicht so richtig. Hm, muss ich auch nochmal schauen. Ja, aber wie gesagt, äh, ich favorisiere sowieso das Zeugs dann mit Frequenzumrichter. Ja, den dann hier mit Frequenzumrichter auf eine Frequenz von was weiß ich, 30 oder 40 Hertz bringen, damit er hier auf seine knapp 1000 Umdrehungen ist. Ja, und dann mal schauen, ob sich die hier aufschaukeln und ob es dann wirklich so ist, dass wenn man dann hier einphasig die Last abnimmt, dass der hier gar nicht weiter in die Knie geht, sondern sogar noch ein bisschen schneller wird. Hm, dann Mal gucken, was da rauskommt. Ja, das ist aber alles nur so kleine Spielerei-Zeug, ne? wenn man es hier im Vordergrund schon seht. Ja, so als kleiner Hinweis, äh hofft dann einen Motor zu bekommen, für den ich 210 Mikrofarad brauche zum Anfahren. Ne? Ja, leider. Wo haben wir ihn hier? er. Also, guckt noch mal her, Ach, wie groß diese bipolaren Kondensatoren für nur 120 Mikrofarad und 400 Volt sind. Ne? Hm. Das nicht auch irgendwie billiger und einfacher geht? Ja, dem Micha sei Dank. Da hatte eine Bestellung gemacht in China, wo er eigentlich Bipolar-Kondensatoren herbekommen wollte und hat dann einen Haufen Echos geschickt bekommen. Mehr hat er mal eine Kiste gelassen Zum Glück, wie sich es herausstellt, weil das sind genau die perfekten, die wir brauchen, um daraus einen Bipolar-Kondensator zu basteln. So ein Ding hier. Ja, ist auch noch relativ unbekannt, so wie es scheint. Wenn ich da mal hier hoch gucke, ist das vom 31. März 2010. Und zum Glück habe ich mir die Kommentare unten mal durchgelesen. Ne? Der erste ist doch Schmarrn, wie will man denn sowas wieder entladen? Der zweite sagt auch, es ist eine Sinnlosschaltung. Aber der dritte, der Bernd, ne? nee, so ein Schmarrn ist es gar nicht. Bei den Elkos halbiert sich zwar die Kapazität, aber dafür verdoppelt sich ihre Spannungsfestigkeit. Ganz genau doch, was wir hier wollen. Ne? Ich will 210... Mikrofarad haben bei 400 Volt ungefähr und habe jetzt, wenn ich die zwei so zusammenschalte, wie es hier angegeben ist, dann angeblich 250 Mikrofarad bei 500 Volt. Ach. Na denn, auf geht's! Den haben wir jetzt wieder weggeräumt. Dafür geht's weiter mit diesem Teil da. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist jetzt ein 3 kW. 3 kW. 380 Volt im Dreieck. Das heißt, wenn ich einen Stern schalte, hat er 660 Volt eigentlich. Ne? Hm. Ja gut. Ähm, nach den original roto anleitungen steht da, dass man ein Viertel der Originalspannung nehmen sollte. Also nehmen wir jetzt 220 Volt. Hier haben wir 220 Volt. Und mit einem 120 Mikrofarad Startkondensator wollen wir den dann mal starten. Ja, der macht wie gesagt 1500 Touren. Und hier auf der anderen Seite haben wir einen. Ja, ist ein äh, Permanentmagnetgenerator. Ja. Hat hier schöne. Ja, wie so ein Servomotor fühlt sich an, wenn man den hier dreht. Ich hm. habe den jetzt im Dreieck geschalten und über eine Phase von der Dreieckschaltung haben wir jetzt den 2 kW Heizlüfter dran. Ja, wie gesagt 2 kW soll der bringen. Das ist ein 3 kW Motor. Wenn wir ihn mit Steinmetzschaltung betreiben, hat er 70% Leistung, also dürfte 2,1 kW bringen. Ja, und dann mal gucken, ob wir hier mit dieser mit diesem Kondensatorschächtelchen die ordentlichen Kapazitäten rausbekommen können. Das sind diese ganzen Zwischenwerte an Kapazitäten, die ich machen kann. Und ich denke mal, ja, das geht dann immer so weiter bis 45,98 Mikrofarad. Diese ganzen Zwischeneinstellungen kriegen wir hin. Und ich denke mal, da müsste schon irgendwie die richtige.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 ausschalten. wow geil. da geil. Ah. Hm. so jetzt mache ich erstmal eine kurze pause.